Bonjour, grüße, buongiorno und grüß Gott. Ich bin die Chantal Lang, seit 2015, 16 Stadtführerin hier in Heilbronn. Ich bin 1990 aus der Schweiz der Liebe wegen nach Heilbronn gezogen. Heilbronn war nicht ganz so die schnelle Liebe wie zu meinem Mann. Nichtsdestotrotz habe ich sie im Laufe der Zeit auch lieben gelernt, kennen und lieben gelernt. Bei all den Dingen, die mir an Heilbronn gefallen, habe ich heute die Ehre, euch einen der Orte zu zeigen, der mir mit am besten gefällt. Und zwar ist das der Deutschhof und der Deutschordensmünster. Das liegt ganz einfach daran, dass man, egal wie laut es in der Stadt ist, egal was Vertrubel in der Stadt ist, am Deutschordensmünster und im Deutschen Hof hat man immer ein Stückchen Ruhe. Man findet immer einen Schatten, man kann da ein Buch lesen, man kommt einfach runter und es ist trotzdem mitten in der Stadt. Ja, Der Deutsche Hof setzt sich zusammen aus, wie man hinter mir sieht, die Kommende, also da war früher die Verwaltung drin. Wenn ihr ein bisschen mehr kennenlernen wollt, macht am einfachsten eine Stadtführung mit. Die Kollegen oder auch ich zeigen euch das dann auch gerne. Interessant ist es eben das eine, wie schon erwähnt, die Kommende, die ehemalige Verwaltung und die ehemalige Ritterherberge. Da, findet, da befindet sich heute die Volkshochschule drin. Da kann man also unter anderem Deutsch lernen oder Stadtführer werden. Die ganze Geschichte wird noch komplettiert durch ein Wohnhaus, wo früher das Fürstenzimmer drin war. Da ist heute die Pfarrerswohnung drin. Er wohnt also sehr erhaben. Natürlich haben wir den Münster, also eine wunderschöne Kirche, die mit den Jahren gewachsen ist. Das war von einer mehr oder weniger Kapellengröße, ist das Ding richtig groß gewachsen. Lohnt sich also auch anzuschauen, zwischendurch immer wieder mal umgebaut, unter anderem war es mal richtig barockig, also so richtig mit viel Gold und Blumen und Ornamenten. Äh, dazu passt auch der Giebel jetzt nicht mehr. Nach dem Krieg ist es relativ einfach wieder aufgebaut worden, sehr schön, schlicht, viel weiß und ein relativ einfaches Dächle. Dann gehört dazu, also das ist jetzt der kleine Deutschhof, dann gehört dazu der große Deutschhof. Dort ist ähm, zum einen das Heilbronner Museum jetzt drin, eines der Heilbronner Museen, dort war früher das Wagenlager, dort ist man also quasi mit seinem Pferd und seinen Kutschen angekommen, hat dort alles abgelagert. Und das zweite Haus, das man dort findet, ist dann das Warenlager, dort wurde Getreide und alle Esswaren gelagert. Und so konnte dann an und für sich im Deutschhof der Deutsche Orden schön leben, in einem eigenen Staat, mitten in der Stadt Heilbronn. Das war quasi der katholische Staat im evangelischen Heilbronn.